Wir wirken alles andere als, als frisch, als ausnahmefähig. Das kennen Sie ja vielleicht selber. Also es, es fühlt sich an, als wären wir jedes Mal schon in der Verlängerung. Und, und da ist es, glaube ich, jetzt wirklich, also ich habe das Gefühl, es sehr schwer, ist jetzt neue Inhalte und immer wieder das zu vermitteln und, und nochmal was zu verändern, weil es, ist, es, es, es kämpft jeder mit sich selber. Und es gibt dann lange, lange Phasen in allen Spielen, in denen wir richtig gut sind und in den kurzen Phasen, in denen wir es nicht sind, gehen uns die Punkte flöten und es, es, es rinnt uns durch die Hände wie, wie Sand. Und äh, ja, uns fehlen die, die Mittel, der Wille, die Energie uns dagegen aufzulehnen.